Ikigai, warum sich lohnt, morgens aufwachen. Die menschlichen Aktivitäten lassen sich in vier große Kategorien einteilen. Einige tun wir gerne, einige machen wir gut, für einige werden wir bezahlt und einige kommen der Welt zugute. Diese Gruppen überschneiden sich und es gibt Gebiete, die unter mehr als eine Gruppe fallen. Diese Bereiche sind Leidenschaft, Berufung, Mission und Beruf. Und der mittlere Teil, der alle vier Gebiete überschneidet, ist das, was die Japaner Ikigai nennen. Dieses schwer zu übersetzende Wort beschreibt die Tätigkeit, für die sich das Aufstehen am Morgen lohnt. Davon gibt es so viele, wie es Menschen auf der Erde gibt. Aber der Punkt ist, dass es, besonders wenn man älter wird, wichtig ist, etwas zu finden, das sich wie Ikigai anfühlt. Sie erhält ihre Tage, macht sie glücklich und kann ihr Leben um Jahre verlängern. Eine Studie zeigt, dass Ikigai für ein hohes Lebensalter unerlässlich ist.